Hinweis zu Laptop und PC Bitte beachten Sie, dass die Wiedergabe am PC oder Laptop gegebenenfalls erst noch aktiviert werden muss. Zum Beispiel, falls Sie den Beamer per VGA am Laptop anschließen. Denn der erste, sprich Hauptmonitor, ist der Bildschirm im Laptop. Der Beamer muss vom Gerät erst als zweiter Monitor erkannt werden. Ähnlich ist das auch am PC. Etwa wenn Sie den Beamer zusätzlich zum herkömmlichen Monitor anschließen. Unter Windows 7, Windows 8 oder anderen Betriebssystemen wie Mac OS 10 sollte das meist automatisch erkannt werden. Bei älteren Geräten, zum Beispiel mit Windows XP, muss der zusätzliche Anschluss eventuell erst noch aktiviert werden. In der Beamer-Tasche sind außerdem die gängigen Kabel jeweils zum Beamer, sprich ginge video VGA-Kabel, Stromkabel und gegebenenfalls HDMI-Kabel mit der üblichen Länge von ca. 1 m enthalten. Falls Sie längere Strecken zu überbrücken haben, sorgen Sie bitte selbst für ein entsprechend langes Kabel. Außerdem sind die Fernbedienung sowie eine Bedienungsanleitung in CD-Form in der Tasche. Bedienungsanleitungen werden heute in der Regel nicht mehr in gedruckter Form, das heißt als Handbuch, mitgeliefert. Stattdessen werden diese als PDF-Datei angeboten. Die passende Anleitung kann man über die vorhandene CD öffnen oder sich über das Internet herunterladen. Das spart Platz in der Beamer-Tasche und bietet zahlreiche Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Lesen an Tablet oder Smartphone.